Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Sandy Kay. Und ihr seht, sind wir heute mal wieder in CSGO drin. Und ich würde sagen, wir machen einfach wie gestern noch ein paar Cases auf. Seht's seht hier schon den Skin, den wir gestern gezogen haben. Die CZ-75 Auto Tactical in Field Tested. Und das haben wir auch noch gezogen und die Baskin. sie ja auch. So, war alles ziemliche Rotze. Deswegen würde ich einfach mal sagen... Wir machen noch ein paar weitere Cases auf. Zu diesen weiteren Cases gehört natürlich der Horizon Case, da kaufen wir uns jetzt meinen Key. Jawoll! Dann haben wir natürlich hier noch die Spectrum Cases. Auch noch ganz geil, da kaufen wir uns jetzt meinen Key. Und zu guter Letzt, was ist denn die dritte Case? Hm... Schwieriger Hase, haben wir denn noch eine Prisma Case? Prisma ne, haben wir natürlich nicht. So eine Scheiße. Hm. Müssen wir uns wohl mit das anderen zufrieden geben. Deswegen. Warum nicht? Einfach eine Klatsch Case. Da sind auch noch gute Skins drinnen. Na hopp. Mach ein bisschen schneller hier. Jawohl. So, mit was fangen wir denn an ich würde sagen wir fangen mit der Staffing case an mal schauen ob es passiert oh ey das gefällt mir, das gefällt mir sogar in mw glaube ich keine ahnung das gefällt mir richtig gut also da muss ich schon mal sagen hut ab machen wir doch hier gleich mit der klatch weiter Vielleicht haben wir ja jetzt noch ein bisschen mehr Glück. Ja ja nicht schlecht. Schade, aber wieder für die Person. Es ist, glaube ich, mit Abstand der hässlichste Skin, den ich jemals gesehen habe. Der wird direkt verkauft. Ist aber in der Fan. Ne, ist schon Und jetzt, zu guter Letzt, die Horizon Case. Bitte, ja, ein nice, wäre schön. Da war schon die AK. Ja, leck mich da Die Amber Slipstreamen. Keine Ahnung, Way oder so. Minimalware. Ah, auch okay. Naja, das soll es dann mit dem Video heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles Schöne und Gute. Haut rein, euer Sunny Kay. Ciao.